Übermorgen ist es soweit, dann soll in Deutschland Schluss sein mit der Stromerzeugung durch Atomkraft. Die drei verbliebenen Atomkraftwerke, Isar 2, Neckar-Westheim 2 und Emsland, gehen vom Netz. Obwohl die Abschaltung längst beschlossene Sache ist, ist Bayerns Ministerpräsident Söder strikt dagegen. Wegen der Energiekrise fordert er den Weiterbetrieb und bereits stillgelegte AKW als Reserve. Am Nachmittag besucht Söder das bayerische AKW Isar 2. Mein Kollege Philipp Kunschner, der berichtet heute aus Essenbach bei Landshut Söder, hat sich vorhin ja zu der Abschaltung noch mal geäußert. Was hat er gesagt? Der Markus Söder hat noch mal zu einem Rundumschlag gegen die Ampelkoalition ausgeholt. Er hat gesagt, es sei eine Sünde und eine ideologische Entscheidung, jetzt aus der Kernenergie auszusteigen. Es ist eine Phase, in der man auf alle Energieträger setzen müsse. Da zählt er die Kernenergie natürlich dazu. Und er hat auch darauf hingewiesen, dass Deutschland ja weiterhin auf diese herkömmlichen Energiequellen setzt, weil ja beispielsweise noch auf die Kohleenergie weiterhin gesetzt wird. Und er hat auch den Blick ins europäische Ausland geworfen, wo er weiterhin an der Kernenergie festgehalten wird. Atomstrom, so seine Worte aus Frankreich zum Beispiel, zu beziehen, das sei so in der Form nicht nachvollziehbar. Schauen wir noch mal auf das Jahr 2011. Da beschließt der Bundestag auch mit der CSU den beschleunigten Ausstieg. Jetzt, zwei Tage vor der Umsetzung, kommt lautstarker Widerstand gegen die eigene Entscheidung. Wie ist das einzuordnen? Nun, er hat darauf hingewiesen, dass nun eine andere Situation vorliegt. Es sei eine Energiekrise, so seine Worte vorangetrieben durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Und deswegen müsste man eben weiterhin auf alle Quellen setzen, die zur Verfügung stehen. Und da zählen diese Kernkraftwerke, die in Deutschland noch vorhanden sind. Neben Isar 2 hinter mir sind das noch die Kernkraftwerke in Emsland und Neckar-Westheim mit dazu. Man solle doch weiter an denen festhalten, so seine Forderung. Philipp Kunschner, vielen Dank. Es werden keine leichten Gespräche, die Außenministerin Baerbock in China führen wird. Taiwan, Klimawandel, Menschenrechte und der russische Krieg gegen die Ukraine stehen auf ihrer Liste. Sie sei in die Volksrepublik gereist, um sich ein eigenes Bild von dem Land zu machen, sagte Baerbock in einem Interview mit den ARD-Tagesthemen. Ihren Antrittsbesuch hatte die Bundesaußenministerin heute in der Hafenstadt Tianjin begonnen. Thank you. Hello.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 US-Präsident Biden ist zu einem Besuch in der irischen Hauptstadt Dublin eingetroffen, umjubelt von zahlreichen Fans. Am Mittag empfing ihn sein Amtskollege Higgins. In seinen politischen Gesprächen wird es um den Friedensprozess in Nordirland gehen und um die Unterstützung der Ukraine. Für den Nachmittag ist eine Rede vor dem Parlament geplant. In Irland besucht Biden auch Orte, aus denen seine Vorfahren stammen. Jubel und Begeisterung für Joe Biden, dem US-Präsident mit den irischen Wurzeln ist der zweite Teil seiner Reise ein ganz persönliches Anliegen. Hier im Städtchen Dandork lebten einst seine Vorfahren. Well, it feels like home. Es fühlt sich an wie zu Hause. Ich weiß, warum meine Vorfahren dieses Land in der Hungersnot verlassen haben. Aber wenn man hier ist, dann fragt man sich, warum sie überhaupt weg wollten. Nach dem diplomatisch heiklen Besuch in Nordirland wirkt der Präsident hier wie gelöst. Dass er sich für Irland nun drei Tage Zeit nimmt, begeistert die Menschen. Seine Verwandten haben hier praktisch die Straße runtergelebt. Das ist ein historischer Moment. Er ist ihre und praktisch einer von uns. Und er hat gesagt, dass er wiederkommt. Es ist wundervoll. Auch wenn es regnet, in unserem Herzen scheint die Sonne. Und er gibt uns eine tolle Show. Bevor Biden seine Spurensuche fortsetzen kann, will der Präsident heute unter anderem vor dem Parlament in Dublin die enge Beziehung der USA zu Irland betonen. Und zum Schluss wie immer die Wetteraussichten. Morgen im Osten und Südosten dichte Wolken mit zum Teil länger andauerndem Regen, im Westen ein Mix aus Sonne und Wolken, dabei vereinzelt Schauer 3 bis 16 Grad. Um 17 Uhr die nächste Ausgabe der Tagesschau. Weitere Informationen und Hintergründe auf tagesschau24 und tagesschau.de. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.